Ein wichtiger Zuzugsgrund für viele unserer Bürger ist eigentlich die gut erschlossene Verkehrssituation in dieser Lage von der Marktgemeinde Liebach. Aber zugleich ist es auch ein Problembereich mit dem doch etwas höheren Verkehrsaufkommen. Ich bin seit Jahren drauf und dran diese Situation auch immer wieder zu verbessern bzw. in Maßnahmen zu setzen. Eine dieser Maßnahmen oder wesentliche Maßnahmen ist äh, zusammen mit der Marktgemeinde Unterbremstätten, äh, was den Schwerverkehr anbelangt. Und beim Schwerverkehr ist im Wesentlichen unsere Radlpassstraße, die als Auffahrt zur Autobahn dient von Unterbremstetten die Fahrzeuge kommen über der Unterbremsstätter, über die Radlpassstraße in Richtung Klagenfurt auf. In Unterbremstetten gibt es nur einen Halbanschluss. Wir betreiben schon das längere gemeinsam einen Vollanschluss und wenn dieser gebaut ist, gibt es den Schwerverkehr durch Liebhoch, also zumindest durch das äh, Gebiet Spatenhof mit der Raustraße nicht mehr. Das ist ein wichtiges Anliegen und da sind wir voll drauf. Der zweite Teil unseres um Verkehrsaufkommen geht über die B70. Die B70, wenn man äh, wieder von der Autobahn runter schaut, von Unterbrimstetten über den Kreisverkehr Waldhof und durch das gesamte Ortsgebiet durch. Und wenn ich die B70 anschaue, dann haben wir, äh, das ist eine wichtige Verkehrsader und wird von vielen Pfalzbergern als Abkürzung genutzt. Weil die Autobahn ist immerhin herum um circa 7 Kilometer länger, als wir durch den Ort durch. Und das ist ein ja Grund, dass man da immer wieder die Abkürzung nutzt. Wir können in diesem Bereich nur Maßnahmen setzen. Äh, das ist unter anderem dieser Kreisverkehr, der schon ein bisschen Beruhigung hat. Und ich hab mehrere Projekte äh, für die Verkehrsberuhigung vor. Das ist einmal bei der Bahnhofstraße der Kreuzungsbereich, wo wir jetzt einen kleinen Schwenk machen und im Wesentlichen ist jetzt die Chance gegeben mit dem Sparmarkt, das ist ganz neu, der Sparmarkt möchte äh, das äh, Gebäude umbauen und zeitgleich hätte er gern, dass wir dort gemeinsam einen Kreisverkehr machen. Das ist also die Hitzendorferstraße. Äh, wenn man bei der drauf fällt, also wäre dieser Kreis zum Sparmarkt, Parker Bundesstraßen, Hitzendorfer Straße äh, eine super Lösung. Mit dieser Lösung hätten wir auch eine Verkehrsberuhigung und das würde sicher die Attraktivität für äh, Durchfahren durch Liebhoch damit geschmälert werden. Auch Rad und Gehwege parallel dazu tragen zu einer, Verkehrs, äh, oder zu einer Verkehrssicherheit für den fußgänger und wesentlich bei. Da bin ich also voll drauf und ich hoffe, dass man diesen Kreisverkehr ist angedacht bis zum Jahre 2011, dass dieser umgesetzt werden kann, wenn der Gemeinderat diesem auch zustimmt. So